Jetzt machen wir mal ein paar Trafo-Experimente <lacht> mit diesem schönen äh, Eisenblock da. Ja, aber ähm, ich habe da letztes mal dieses äh, Edward leeds in Perpetual Motion Holder-Video gemacht, ne? wo ich hier den Draht einmal hier gewickelt habe, einmal darum und dann Strom drauf gegeben. Dann ist das magnetisch geworden. Ne? Hm. Tja, ob das jetzt nur Verarschung ist. Ja, weil es schaut nämlich momentan so aus. Ich habe jetzt nur die eine Spule hier drauf gewickelt. Habe jetzt noch überhaupt keinen Strom angeschlossen. Und schon da. Es hält. Ja. Und so, dass es richtig hält. Geht genauso richtig fest hier. Bapp, bapp, bapp, bapp, bapp. Hält Bomben fest. Und das ist nur ein einziger. Also... Hmm, sowas vor sowas ist jetzt sind wir soweit jetzt haben wir dieses experiment aufgebaut was ich da eigentlich im sinn hatte ja es geht um diese schaltung da von charles flynn ja, schon irgendwann 1900 äh, irgendwann in den 30er jahren irgendwann ja als ansteuerung für die also für den kern hier ne? haben sie damals eine meissner oszillator schaltung genommen ne? Ja, ihr wisst dann alle, was draus geworden ist. Ne? Bedini lässt grüßen. Und ja, so ähnlich habe ich sie jetzt aufgebaut, ähm, aber nur so ähnlich. Ne? Ja, weil wie das bei mir halt immer so ist, ne? ähm, da kommen dann meistens immer ganz andere Sachen dabei raus, als man eigentlich vorher vorhatte. Also von vorherein, im vornherein schon mal ähm, ist kein Selbstläufer jetzt. Trotzdem hat es schon wieder ganz schön viele neue Fragen für mich aufgeworfen. Ja, dann machen wir mal kurz einen Überblick drüber. Hier kommen wir mit unserer Spannung rein. Ne? Mit 12 Volt gehen wir rein. Auf unseren Bedinimotor Motor, hier übers Power, über das Powermesser. messer ne? kann man dann sofort die Watt sehen, wie viel Watt hier äh, reingezogen werden. Kann man nichts mehr umrechnen. In den bedini -Motor rein. Vom bedini Motor geht es dann weiter in die Zündspule. Ja, die Zündspule macht dann richtig schöne Hochspannung. Hier hinten habe ich jetzt mal so mir eine kleine Spike Gap Brücke aufgebaut, habe hier das Wasser aus der Flasche rausgelassen, was vorher drin war und jetzt ist da nur noch Luft drin, jetzt haben wir da schöne Blitze. Und an einer Seite von der Zündspule, hier, ne, bin ich dann wieder auf die Aframenko Elektronenpumpe gegangen. Und von der Aframengo Elektronenpumpe gehen wir jetzt hier in diese Wicklung rein, ne, die da in der Mitte ist. Tja, und da äh, habe ich hin und her probiert. Ich wollte ne, wieder diese wummer Kondensatoren laden, <lacht> wieder einmal. Und nur eine einzige Möglichkeit funktioniert hier. Und ich kapiere absolut nicht, wieso, weshalb, warum. Ja, ist auch schon ziemlich früh am Morgen, also gleich müsste ich auch mal ins Bett. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Und zwar, ne, Die Magneten hier äh, habe ich jetzt nicht so wie hier. Ne, da ist immer Norden oben. Ich habe die bei mir verkehrt rum reingemacht. Also hier einmal Süd, da Nord, dann hier Süd und da Nord. Aha, dann machen wir weiter. Ja, natürlich habe ich ganz zuerst, wie man das halt gewohnt ist, ne, diese Spulen, ne, sind hier miteinander verbunden, die hatte ich zuerst an den Kondensator angeschlossen, hat sich gar nichts getan, ne. Weder hier oben an diesem Wechselstromanschluss, ne, wo man eigentlich denkt, das ist eine normale Gleichrichterbrücke. Da müsste auf alle Fälle was passieren. Nicht. Aber nur über einen Draht. Ne. Also hier unten, der hängt jetzt am Ostsee. Dieser Draht hängt am Ostsee dran. Das können wir mal einschalten, dass wir dann auch ein bisschen was sehen, was hier so passiert. Und ja, mit dem anderen Draht ne, gehe ich jetzt... an die mittelanzapfung von der aframenko äh quatsch von der äh nikola tesla freie energieschaltung ja. gut und zum anfahren ja, unter last können wir es nicht anfahren leider dann muss ich nämlich hier diese verbindung lösen und dann kann man es anfahren so machen wir jetzt mal 12 volt hammer unser power messgerät schalten wir da drauf so und dann dauert es ein bisschen bis der angeschwungen wird mal gucken ob er gleich will ja er schwingt gleich super so hier hinten haben wir jetzt unseren spike gap das beugelt jetzt schön vor sich hin zwischen den zwei wolfram anoden gut hier steigt noch nichts ne? Was jetzt? Also sind schon auf 34,6 Volt, sind die schon vorgeladen. Ne? Ich habe vorhin schon ein bisschen rumgespielt. So, und dann aufpassen, dass man keinen verwischt bekommt. Geht man dann hier. Ja, und wenn ich, wenn ich nur ganz leicht dran gehe, ne? also ihr, ihr hört es ja dann, wenn es ne? so Und guckt mal hier drauf dann, wenn es spratzelt. Es und... Ich bin jetzt direkt am Kondensator. Ne? So, da spinnt das Messgerät total. So, jetzt wollen wir es mal komplett anschließen. So. Und er rennt. Er lädt sich voll. Und gar nicht mal so langsam. Ne? Okay, bei der Stromaufnahme sind wir jetzt so zwischen 7 und 3 Watt. Ne? pendelt schön hin und her also hm. naja und ich glaube das hört so schnell auch nicht auf mit steigen mal gucken wo wir hinkommen so schaut übrigens unser Ostsee -Bild dazu aus ja, ich kann von der, von der Volt her kann ich gar nicht mehr weiter runter gehen wir sind schon Anschlag und ja da muss ich hier halt hoch und runter scrollen um alles drauf zu kriegen sieht Schon ziemlich interessant aus. Also, mein Ostsee hängt jetzt wie gesagt ne, hier an dieser freien Wicklung. Die normalerweise nicht geht an die andere Seite der Wicklung, geht jetzt an unsere Kondis ran. Ne? Ja, schon bei 36,7 steigt nach wie vor. Gut, soweit so schön. Ne? Aber das ist ja noch nicht alles. Ne? Da habe ich noch ein bisschen weiter rumgespielt. Dieses Kabel da genommen. So. Und jetzt. Seht ihr es hier? Da haben wir Strom, da haben wir Strom, da haben wir Strom. Überall blitzt wie Sau. Und wenn ich ran tipps. Tut sich nicht so viel mehr. Ne? Pendelt ein bisschen hin und her, aber steigt nicht, ne? wenn ich nicht dran habe. Aber wenn ich mir das richtig anschließe, in dieses Loch rein, so, steckt drin, auf einmal geht es weiter. Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Also, wenn ich diese äh, Krokoklemme nur ranhalte, spielt er komplett verrückt und steigt nicht. Und wenn ich sie komplett fest ran da in dieses Loch reinstecke, <lacht> dann steigt sie auf einmal. Ja, da bin ich jetzt erstmal am Ende mit meinem Latein. Hat ihr den?